Ja sehr, was freut mich, dass du wieder eingeschalten hast, ich mache da gerade meinen Rucksack wieder äh, einsatzbereit und zwar brauche ich Zunder und habe mir gedacht, ich zeige euch, wie ich mir meinen Zunder herstelle und zwar äh, einen Watte-Vaselin-Zunder und das Fingerfett frei Also bleibt dran. <lacht> Ja, um den Zunder äh, da jetzt herzustellen, brauchen wir so einen Kickfix-Sackel, natürlich Vaseline und wir brauchen auch aus dieser Watte mache ich mal so kleine Knäudeln. Ja, lauter so kleine Wattebällchen. Und jetzt der eigentliche Trick ist, die Vaseline, dann nehme ich das Ich drehe das Glickfixsackl um, so, dann fällt da so richtig rein, ja? Und die andere Kamera da so, richtig rein, dann habe ich da den Batzen oben. Um. Diesen Patzen schaue ich, dass ich nicht berühre. Ein bisschen ein Pumpstück am Anfang. Ja. Jetzt mache ich da rein, jetzt habe ich es nur auf die Daumen. Sonst hat man immer die ganzen Hände voll. Und dann stopfe ich das da rein. zu, dann wird das da ganz einfach so durchmischen und dann ist der Wartezunder eigentlich schon relativ fertig, dann kann man das noch ein bisschen drinnen liegen lassen, ziehen lassen. Schnell hergestellt. So dann schauen wir mal wie der brennt. Zum Anzünden nehmen wir da so, ich nehme jetzt den kleinsten da heraus. Ja. Das ist noch nicht ganz so ordentlich getränkt. Jetzt ziehen wir diesen watte da auseinander. Ein paar Fasern, dass er Funken auffangen kann. Ja. Und dann. Aufstehen ja, da. Rennt er auch ganz schön. Und das nur mit ganz wenig Arbeit. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal.